Nehmen wir mal den Lebenslauf des Kunden, der ja, sieht so aus. Man hat ein Produkt oder eine Dienstleistung, die steht da so, die hat man sich ausgedacht und der Kunde kann die zur Kenntnis nehmen oder nicht. Gut. Danach... Geht man dann mit seinem Produkt zur Marketingabteilung, die holen ihre Einhörner raus, machen Feenstaub und Zaubersalz oben drüber und äh, machen das Ganze bunt und nehmen die ganze Klaviatur des Marketings und pusten diese Botschaft in die freie Welt. Dann kommt der Vertrieb ins äh, Boot sozusagen, die Interessenten nehmen Kontakt zum Vertrieb auf und äh, im Zweifelsfall stellt er die richtigen Fragen, gibt die richtigen Antworten und sorgt einfach dafür, dass das Ganze zu einem Kauf führt. Und genau bis dahin denken extrem viele Unternehmen. Deswegen versuche ich diesen Begriff Customer Journey auch nicht ins, in den Mund zu nehmen, weil er extrem in den letzten Jahren von vielen Agenturen leider falsch äh, in die Welt getragen wurde. Müsst ihr die Customer Journey machen, guckt euch genau diesen Bereich an. Das ist total wichtig, dann klappt alles mit dem Verkauf. Und das ist genau das, was ich da draußen beobachte. Ähm, die Leute machen... Tolle Produkte, machen riesen Marketingaufwand, riesen Vertriebsaufwand, dann machen sie einen Verkauf, dann gucken sie in ihr Lager und stellen fest, das ist immer noch voll, also fangen sie wieder vorne an. Und äh, dabei basiert eigentlich die Magie dahinter, nach dem Kauf. Mehr zum Thema Kundenbeziehung findest du im kostenlosen Blickwinkel-Kunde-Club. Dort hast du direkt Zugriff auf die riesige Clubmediathek und triffst im Praxistalk auf handverlesene Experten.